So, Josef Sassic, der Kapitän des TSV Weimdorf, bei mir. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. 8 zu 6 nach einem 8 zu 1 bei den Wacker Eagles. Bist du zufrieden? Ja, ich kann sagen, ja, wir sind zufrieden. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Äh, heute haben wir ja wieder ein Spektakel gemacht mit vielen Toren. Ich glaube, dass wir äh, genossen haben und ja, wir brauchen uns äh, eure Unterstützung. Äh, jetzt Machen wir einen nächsten Schritt, äh, spielen wir ein Halbfinale gegen Hohenstein und äh, freut mich äh, über diese zwei Spiele. Ja, die Stimmung hier war gut. Jetzt zwei Spiele gegen Hohenstein-Ernsthal. Eins hier und eins dann in Hohenstein. Und da können wir auch schon mal sagen, wird es einen Fanbus geben? 40 Euro ist gerade der Preis. Fahrt nach Hohenstein, Spiel, Eintrittskarte und dann fahrt wieder zurück. Ähm, seid ihr angewiesen auf die Fans? Freut ihr euch mit den Fans jetzt aufs Halbfinale? Natürlich, ohne Fans geht nicht. Deswegen, Mannschaft übernehmen die 10 Euro, äh, Rest zahle ich ja selber. Äh, auf jeden Fall, äh, ich bedanke mich an meinen Namen, auf, meine, äh, auf Name und Mannschaft. Äh, wir sehen uns in Hochenstein und ich glaube, das äh, kommen wir in große Zahl. Das heißt, 10 Euro pro Person wird von der Mannschaft übernommen, das heißt 30 Euro. Bus nach Hohenstein, Spiel in Hohenstein und dann Bus wieder zurück. Ich glaube, das ist ein Angebot der Mannschaft. Wir würden uns freuen, wenn viele das annehmen. Wir sagen vielen Dank, Josef Sasic, vielen Dank ans Team, die warten schon auf dich. Marko Bulkovic, what a game. Congratulations. Uh, what's your opinion about the game? I uh, want to say about the results. Results are not good. Uh, we played well attacking, but defense, okay, we had the results 7 to 1 and. We, we start to play something for the audience. But, uh, okay, win is the most important here, and uh, we succeed and uh, placed in finals. So, you made a um, way into the semifinals. Uh, now we will have two games against Hohenstein-Ernstahl. The first game here in Weidemdorf, the second game then in Hornstein. What's your opinion? It was a tough game last time there, and it was a very enjoyable game for the audience here. Yeah, Holstein is a great team, uh, full of Brazilian players, uh, but uh, we beat them at uh, here. We beat them here at our court, and uh, I think we will beat them in the next game and uh, placed in final. So um, the fans will go with us. We are planning to have a bus there. Is it important that the fans will support you in Holstein too? Yeah, fa our fans is the most important in our our our, our game. Uh, so with them we can beat everybody, everybody. so good luck uh, have a good time you will train two weeks and then we will see you again here in the hall against Wunschstein and Sai thank you marko bukovic okay see you mario P.H., herzlichen glückwunsch erstmal zum einzug ins halbfinale 8 zu 6 nach einem 8 zu 1 in hamburg bist du zufrieden ja ich meine wir sind, das spiel heute das war klar dass es heute nicht so von schatten geht wie es in hamburg war es ist für uns einfach ein Pflichtspiel gewesen und dementsprechend ist es alles so gut gelaufen, wie es gelaufen ist. Für uns war es wichtig, dass wir nicht viele gelbe Karten kassieren, dass die Spieler einfach auch spielberechtigt bleiben. Dementsprechend alles gut. Jetzt geht es ins Halbfinale. Zweimal Hohenstein, einmal zu Hause. Da hat man ja relativ gute Erfahrungen gemacht. Einmal auswärts, dann in Hohenstein, wo es das letzte Mal die Niederlage gab. Wie siehst du jetzt den Spielen gegen Hohenstein entgegen? Ja, also ich meine, gegen Hohenstein äh, wird, wird, ein, wird ein tolles Spiel. Es geht natürlich, jetzt geht es äh, wieder, um einfach äh, den Vorsprung aufzubauen. Und äh, ich denke, ja, wir sind gewappnet. Ich meine, für diese Spiele äh, haben wir die ganze Saison gespielt. Also dementsprechend sehr, sehr zuversichtlich entgegen. Jetzt haben wir ja vor, wieder mit den Fans dorthin zu reißen. Jetzt hat die Mannschaft gesagt, 10 Euro übernehmen wir pro Person. Auch ein Zeichen oder an die Fans? Ja, ich finde, ich finde eine super tolle Geste von den... Äh, von unseren Spielern. Das heißt, dass sie dementsprechend auch die Wertschätzung den, den Zuschauern entgegenbringen, dass halt so viele wie möglich mitkommen und uns dann dort auch im Rückspiel unterstützen. Und die Unterstützung, die werden die Jungs brauchen, werden sie sie nicht brauchen. Das werden wir sehen, wenn das erste Spiel vorbei ist. Und das ist in zwei Wochen, und da freuen wir uns drauf, und da sehen wir dich wieder. Dankeschön. Danke, gerne.